Ein klitzekleines Vorwort, bevor das Video losgeht. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, ein Roleplay zu machen, weil ich gerade ein bisschen Schulstress habe. Jetzt nicht mit Prüfungen oder so, sondern weil ich mich um eine neue Schule kümmern muss, wegen Abitur und so, you know that shit. Ähm, deswegen tut es mir, mir wirklich leid, dass ich jetzt kein Roleplay vorgehangen habe. Außerdem ist mir noch ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar habe ich in OBS aus Versehen meine Stimme aufgenommen. Das heißt, die Stimme von, OB, von Audacity kann ich leider nicht nutzen weil ich die Stimme von OBS auch nicht rauslöschen kann. Das heißt, ich bin vielleicht im Video ein bisschen leiser als die anderen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das kommt auch nicht nochmal vor. Das ist das erste das letzte Mal, dass mir sowas passiert. Und ja, sonst viel Spaß mit dem Video. Das war's von mir. Tschüss. Willkommen, Leute. Mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zum allerletzten PvP-Event vor dem Finale. Heute mit der Constant cobble crew mit Sabatira. Hi. Mit dem Grandpa. Hallo! Und mit mir und nicht mit Hallo. nicht mit Thomas! Äh, Thomas ist scheiße! Was, was wollen wir hier? Okay, Leute, wollen dann. Wir uns jetzt schon töten, ich. gehen wir jetzt, äh, mache ich jetzt einen, machen wir jetzt einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich beim Start wieder. Bis gleich. Oh, es geht los, oh. Leute! Oh. Freunde! Oh. Okay, Leute, es geht los! Rüstung <lacht> anziehen. Ja, Rüstung ganz nicht vergessen. Oh ja, ganz wichtig. Also, was b. Also, bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen bei uns hier? Ich würde nicht direkt also ich reinrennen. Warte, ich warte dieses Mal bis bis jemand gekillt ist. Ich Weil wenn Mal wir direkt reinrennen, wenn wir direkt reinrennen, ist das Problem, dass das Kindergarten dann direkt abstaubt. Das wäre ja. blöd. So, ich warte ein bisschen. Ja, letztes okay. Mal war ich. Äh, nein. Nein. Max, nein. Ah! Ich lauf, lauf, halt lauf, lauf, lauf Crew! Rückzug, Rückzug. Ich bleibe jetzt in meinem Haus. Tschüss. Ich warte, wir warten einfach ein bisschen. Und wir warten und wir warten, wir warten. und wir warten. Wir ah, halt so, Feine. So Oh Geil! Pfeile aufsammeln! Ja, dim, dim, dim. So, Boah, das ist okay. die spannendste Folge. <lacht> okay. okay, First ah, das ist okay. Alles können. klar. Okay, okay. die <lacht> Ersten sterben. Nicht in die Löcher fallen, ne? Das ist böse. Ja, ja. Löcher, ja, Löcher das ist das sind das böse. Nichts übertreiben. mit Vorrennen! Oh, da sind die Ersten. Sagst du dir, Person, die am meisten lag. das ist gut. Oh mein <lacht> Gott. Mein Arsch. Ich hab oh, diese Enderperlen! ich komme echt nicht drauf klar. Es ist ich doch unnormal. Schade. Nein, doch nicht. Thomas hat mich getötet. Schade. Was? Und diese Enderperl fucken so hart ab, das glaubt ihr nicht. Okay. Kindergarten hat schon wieder drei Kills. Ja, Was Alter. Ey, es ist oh. doch nicht normal. Was machen die? Was ist ihr Erfolgsrezept? Leute töten? Vielleicht? Das könnte nein, sein. Nein. Das liegt, nein, nein, nein! Ich treffe natürlich keine Enderperle. Ich treffe keine was, Enderperle. Ich bin schon wieder in die Hölle gefallen. Nein, ich will nicht in die Lava. Oh Gott, ey. Okay, Max haben ist jetzt schon, wieder da. Ich gehe nach oben. Haben wir schon Kills? Oh mein rein? Gott, nee, wir haben noch keine nee, Kills. Wir haben noch Natürlich haben wir noch keine Kills. Oh, das bist du. Ich werde dich oh, grad oh, hitten. Ich muss mich kurz zu Oh Mitsuri! Ja. Du sagst! Das ist meine Jule in Ruhe! So, ich helfe dir. Och, Manno. Oh. Ja! Ist ja, ein ist auch, so ja! Imaginäres High-Five Grandpa! Ja, ja. Check. Ja! So. Aber wir haben den Kill noch nicht bekommen. Das doch, heißt, doch, doch, ich hab ihn. Ich hab ihn haben, oder? Wir haben den ersten. Doch, wir haben ihn. Okay, nice. Oh, ich wollte gerade, Oh mein Gott. Nein, ich will keine, ich will nicht da rein. Nein. Pumi, nein. Pumi. Nein. Lass meinen Grandpa in Ruhe. Geh nach Hause, Pumi. Ich will das nicht. Da ist Lava, Leute, passt auf. Oh, Leute, ich bin gleich tot. Oh, Fox ist in der Lava. Ich bin gleich tot. Ich, ich nehme mir Fox vor. Oh, komm schon. Komm, komm, komm, komm, komm. Ich habe nur noch zwei Herzen. Ich werde steil. Ich hab noch anderthalb Herzen. Ich bin gerade rausgerannt. Ich hab ein bisschen also, gereckt. Ja. Ah, ich bin schon also, in der echt. Meine Dinge. Fresse. Ja, diese Lava ist echt unfeierbar. Oh, der Berliner ist da. Max, der Berliner. Noch einen Kill bisher. Oh mein oh, Wow, Gott. Kindergarten hat schon wieder zwölf oh, Kills. Alter, ist das doch nicht normal. Sie gewinnen jedes Event. Das ist. Oh mein Gott. So, Max. Ach, komm, das ist zu nicht Ja, ich sterbe schon wieder. Dieses Event! Oh nein. Ich hasse es! Ich geh jetzt, ich zurück die Rückzug Max getötet. Das ist so viel. Oh, oh, Pumi, Pumi. Pumi, Pumi, du geisteskranker! Ja! So. Max ist runtergefallen. Ja, hab Kill Jungs und Mädels. Keine ich habe noch keinen einzigen Kill gemacht. Oh, ich lebe ja? noch! Oh ich mein Gott! Ich sterbe einfach die ganze Zeit. So, oh, die Enderperlen fliegen wieder. so scheiße, ne? Ich bin ja, hier in so einer letzten, Ecke und komme hier nicht weg. Ich war im letzten Solo-PvP-Event raus ziemlich knapp mit ihm. Und jetzt? Oh, Julian! Alter, ich, vorhin haben wir jetzt noch abgesprochen: Target auf Kindergarten. Jetzt geht Julian auf mich. Wie lange gilt das mit dem, dass man stirbt, dass derjenige den Kill nicht mehr bekommt? Äh, keine Ahnung. Oh. Oh, ja, oh, gut, jetzt hat es sich erledigt, ich bin runtergefahren. <lacht <developers> <lacht> Mist, der hat die Kill bekommen, schade. Ich bin so im Block gehangen, das doch... war Ach komm, ich bin <lacht> schon wieder in der Lava, ich könnte kotzen. Ey, die haben 18 Kills. Das ist nicht ich normal, ohne Scheiß. Ich hab Max einmal mit Pfeil getroffen, spektral. Ich schlag einfach in der Gegend rum, ich hab keine Ahnung wen. Sag mal, ich kann der auch schon Der stirbt halt echt nicht, ne? Nein. Ich hab den keine Ahnung, wie oft getroffen, er brennt, aber er stirbt einfach nicht. Was ist da los? Ich bin schon wieder tot. Ach komm, das ist doch... So viel das zum Thema Target auf Kindergarten. Ja, klar. Wir haben 21 ja, okay. Kills. Ey, komm, es ist doch lächerlich. Das ist... Das ist Wahnsinn einfach. Ich weiß nicht, was wir dagegen tun könnten. Nichts. <lacht> Nichts, einfach verlieren. Wir haben einen Kill. Und das war ich. Ach komm, ich... bin ich die Insel noch. Der stirbt halt einfach nicht! Ich bin auch schon wieder gestorben. Ganz schon. Ehrlich, wir sollten alle in den Inseln bleiben, dann haben wir Team Kindergarten wenigstens keine Kills mehr. Ja, ich glaube auch. Ich werde mich einfach verkennen. Das ist doch Ich bin cool. sowieso keine Hilfe, weil ich immer lag. Also <lacht> bleib wow. ich einfach hier. ein das das Gift, bin gepoist. Alter, Julian! Du Sackfresse, geh doch nicht auf mich! Das ist oh, so ein Gemetzel! Ja, Julian ist in Lava, ey. Immerhin das. So. Ich möchte gerne mal jemanden. Oh, Julian, bringen. du kleiner. nicht. Boah, die Enderpelle des nein, Gottes! Lava oh, komm, nein. Rapper, den Riemen, den kriegen wir, den kriegen wir. Nicht Jule. Nein, Jule, böse. Nein, nein. Ich bin gleich tot. Nein. Oh, du bist nein. gestorben. <lacht> Nein. Aber es zählt, es ist. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der das wirklich das jetzt aushält. Nicht nicht. Niemals. Oh mein Gott. Nein, schon wieder, das geht nicht. Hab ihn, nicht. hab ihn, hab ihn. Ich hab, ich hab immerhin Julian. Ich bin schon wieder gestorben. Ey, das ist doch nicht normal. Ohne Scheiß, dieses Event macht echt keinen Spaß mehr. Ich könnte echt kotzen, ne? Ach, das ist so unfair. Ich, hab, ich hab's überlebt. Was zum? <lacht> <lacht> Hey, das ist so lächerlich. Ich hab echt mit der, echt mit der Perle getroffen. Verdruckt. Ach komm. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich lagge doch, das ist nicht fair. Bleib einfach hier. <lacht> ich schlag einfach <lacht> mal hier in der Ecke rum. Ach komm, ich hab mich selbst getötet. Nice. Super. Nein. <lacht> lass nicht. <lacht> ich bagge einfach wieder der oh komm, Thomas, stirb doch mal endlich. Es ist doch nicht mehr normal, dass du nicht stirbst. Wirklich. Das ist doch der Wahnsinn. 28 Kills. 28, Alter. Jedes verfickte PvP Event. Immer dasselbe. Man. Ah, Mann. Das ist das, das Komm ist Leute, wir haben. Ich habe eine Idee. Wir werden das niemals mehr gewinnen. Aber wir gehen jetzt die ganze Zeit zu Team Blau zu Zootopia, dass wir, dass die zumindest die Kills bekommen. Ja, okay. Einfach die ganze Zeit zu Zootopia ja, okay. und die uns killen lassen. Hauptsache dass Kindergarten nicht mehr gewinnt. Ach komm, das... Ich hab mich aber gerettet. Das Hallo? kannst du mir doch nicht erzählen. Äh. Ich habe mich noch gerettet, aber ich komme hier nicht mehr hoch. Nein! Äh, äh, hoch? Nein! Ach komm! Ich, hab, ich Immer wieder das Gleiche. Ich lande immer wieder auf diesem Luftschiff und du mich dann Du lagst halt selber, auch extrem, ne? Ja. Nicht mehr zurückkommst. Ja, ich weiß. Ich muss mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt was geworden ist. Komm schon, ich bin bei Zootopia. Nein, ich will ich, ich will Komm, tötet mich. Ich tötet mich. nur noch drei Enderperlen. Das gibt's nicht und ich fall schon wieder in Lava. Ich könnte echt kotzen. Ach, leck mich doch echt. Ah. Und dann bekommt Thomas den Kill. Als ob die nicht viel genug hätten. Hast, hast du Enderperlen für mich? Ich hab ja. nur noch drei Stunden. Noch eine Minute, okay. Alter. Hey. Danke. Oh, die rasieren gerade. Wehen. <lacht> Leider Kindergarten mal wieder. <lacht> Ach komm, ich bin... Hey, ist doch echt ein Kindergarten hier. <lacht> <Ich könnte> echt... <lacht> doch, das, war, das war gut, das war gut. Oh. Zootopia kommt wieder ran langsam. Alter! Ich bin, ich bin eigentlich Ei, nicht gestorben, mich. sondern wieder mit einer Endeperle festgebackt und dann irgendwann einfach runtergefallen. Ja, Ach, das habe ich, ich auch schon könnte... richtig oft gehabt irgendwie. So, geht jetzt keiner mehr in die Mitte? Ich stelle jetzt eigentlich, wenn ich noch irgendwann in so ein Loch reinfahre. Okay, Julia hat mich einmal getötet. Was? Ist da noch irgendjemand? Hey, das ist wirklich das ärmste PvP-Event, was, was ich jemals hatte. Also, ja. Kindergarten hat das Spiel gewonnen mit 34 hey. Kindergarten unverdient. Kindergarten, aber. <lacht> äh, Bad game. Naja. Liebe Leute, das war's mit dem PvP-Event des Teams. Team Kindergarten hat natürlich wieder mal gewonnen mit 34 Kills. Wir haben 2 Kills. Ja gut, äh, ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.